Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 1. Äh, ich habe gerade gesehen, dass ich anscheinend ich kein, schon bei Mission 13 von 15 bin. Ich nach kurz nach. So. Und die kommen sowieso, weil die haben Schüsse gehört. So. Ich habe gerade eben im Menü geguckt, wir haben 13 von 15 Missionen offen. Also wir kommen langsam in ein Ende. Ich muss zugeben, ich blick bei der Story noch nicht so wirklich ganz durch, aber du... Vielleicht klärt sich das am Ende auch ein bisschen eher noch. Soweit ich verstanden habe, sind wir halt wirklich irgendein Soldat, der jetzt befragt wird. Okay, da ist doch drin. Euch will ich will dich auch nicht am Leben lassen. Direkt Säcke. Sind das... Ja, das sind Affen. Und die sind tot. Ich kann Tiere erschießen sowieso. Ja, danke schön. Nimm mir meinen Fluchtweg. Ja, die Tiere können erschossen werden, was ziemlich heftig ist, aber halt real. Legitim. Okay, das ist der Shotgun, die ist schon geil. Ich will lieber eine kleine Waffe hier. Ich guck mal, was die so kann. Okay, den erlösen wir jetzt. Das ist voll heftig. Okay, die ist nicht mal schlecht, die Waffe muss ich zugeben. Da war, glaube ich, noch ein Visier drauf. Ja, sehr gut. Nein, nein, nein, fick dich. Und anscheinend noch Menschen, okay. Ja, ich würde dich eigentlich ziemlich gerne befreien, wenn ich schon kann, weil das finde ich echt heftig. Du bist ein Arschloch, fick dich. Mason, sind. Mason sind doch wieder. Wieso melde ich mich nicht? Ah, das ist sicher. Also Kugelsicher meine ich, Panzerkrug. So. Hallo. Da passiert eh gleich was. Oder wir brechen die Tür einfach auf, das könnte ich auch sein. Slow mo! Yeah. Alle, die zusammen. alle, die er für seine Pläne nicht mehr braucht, werden hingerichtet. Sie müssen sich beeilen, bevor sie mich auch töten. Friedrich Steiner, es ist aus. Sie? Oh, ach. Oh, ach. Ich kenne Sie. Vokuta, Sie wissen nicht. Was wir ihnen angetan haben. Meister, reden Sie mit mir. Ihre Sünde hat vielen guten Männern das Leben gekostet. Es reicht. Mich zu töten wird Nova nicht aufhalten. Ja. Nova ist mir egal. Ich schwöre bei Gott, dass Steiner so gestorben ist. Resnov hat ihn vor meinen Augen getötet. Sie lügen, Mason. Sie haben Steiner getötet. Sie waren es. Resnov hat genau das bekommen, was er wollte. Rache. Wir haben den Bericht gesehen, Mason. Resnov hat Steiner nicht getötet. du sah, was passiert ist. Ja, Immer noch nichts von Mason. Wir müssen bis zur Forschungsanrichtung und Steiner holen. Alpha Trupp, los geht's. Alpha los geht's. Es geht los. Okay, das ist jetzt interessant, dass wir anscheinend eine andere Sicht bekommen drauf. Sie haben bereits mit der Evakuierung begonnen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwie ist, dann ähm, dass die Leute, die da das Fenster gerade eingebrochen haben, dass wir das schlussendlich sind. Das wäre eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich glaube, die gehören zu uns, ne? Jawohl. Die nicht. Okay, der Granatwerfer reagiert recht schnell. Was die bessere Waffe hier, ich meine es Schön explodiert alles natürlich. Okay, wir teilen uns auf. Und die ganzen uns. Entschuldigung. Es wäre echt cool, eine Namensanzeige zu haben. Das MG überhitzt brutal schnell, habe ich das Gefühl. Deswegen ist der Granatwerfer hier eigentlich fast eine bessere Option allgemein. Okay, wir sollten jetzt in etwa 20 Minuten äh, durch sein, anscheinend. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Okay, ich bin weg. Äh, ja ca. 20 Minuten sollen wir durch sein, so wie es geklungen hat. Maximal. Nova 6, Schutzanzüge, sofort! Mist. Tiefe wir rücken vor. Auf die Schutzanzüge aufpassen. Wenn kommt der Anzug einen Riss, ist es vorbei. Ach du Scheiße, der hat die Maske nicht mehr schnell genug abbekommen. Was habe ich denn sonst nicht dabei? Eine ziemlich große Waffe, aber hier ist es äh, die, die Sicht drauf. Haben sie auch solche Waffen? Das ist eine Granate. Weil einfach so sehen die mich ja. Okay, der sieht mich jetzt vielleicht einfach so. Aber ansonsten, okay, ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich am Arsch. wir werden das wahrscheinlich noch mal sehen. den okay, kontrollpunkt immerhin dazu wenn wir sterben dann nur so sind hier noch mehr leute schießen die ernsthaft auf den helikopter nee, nee, da oben äh, ich bin tot ja gut boah ist das heftig das gas Die werden brutal schnell kalt, das finde ich super, dann sieht man die nicht so lange. Also eine gute Sache halt, dass man die nicht mehr sieht. Das würde mich voll verwirren. Ich glaube da hat mich jemand erwischt. Ah, die da. So, und los geht's ja gut cool, mit einem vollen Schutzanzug ist natürlich lustiger noch mal soll vielleicht aufstehen wir rücken zur Flanke vor weiter nach Norden verstanden wir stehen unter starken Beschuss der Helikopter Durchhalten. Wir sind knapp 500 Meter südlich vom Labor. Südlich vom Labor 500 Meter? Okay, das gehen wir hin. Die große Waffe ist übelst geil für hier drin gerade. Wenn ich dann halt auch was sehe im Spiel. Da war eine Granate. Aber zum Glück habe ich sie gesehen. Ähm das ist eh gleich Feindkontakt wieder. Ah, nee, der gehört zu uns. Entschuldigung. Okay, sobald wir rausgehen, muss ich ja wieder auf die wechseln. Wobei. Ja, ist schon einfacher. Was soll ich benutzen? Ach, bei dem. Oh, okay, da sollte nicht... Ich weiß nicht, ob die homing sind, ehrlich gesagt. Weil der hätte nicht treffen sollen, meiner Meinung nach. Du bist okay für mich, aber eigentlich hätte der nicht treffen sollen. Hallo. Aber nichts gegen, wenn der trifft, trotzdem okay. Wir sind motiviert unterwegs. Da unten ist die Station, so wie es aussieht. Ja, Wir rennen jetzt mal eben 100 Meter. Das Gift breitet sich nicht so weit aus, als dieses Nova 6. Das ist interessant. Heißt für mich gleich, ich brauche noch eine andere Waffe übrigens, weil ich glaube, die. ja, genau. Die bringt mir, glaube ich, jetzt gar nichts mehr. Ich gehe mal runter und gucke mal, was ich so dabei hatten. Ja, fast. Äh, ich will einfach keine Strella haben, weil die bringt mir jetzt gerade nichts. Und die andere Waffe ist halt sehr mühsam mit diesem Visier. Habe ich lieber was Offenes wie das hier gerade? Das war der da oben, ne? nein, nein, nein. Oh nein, nein, fuck you. Ich guck mal kurz da oben, ob da noch jemand lebt. Ja, die leben noch. Ach komm on, fick dich. Wieso? Wieso helfen oh. die mir nicht? Ich Klappt nicht mehr so gut wie bei COD 1, wo ich einfach hinhocken kann und den Pilzen den Rest machen lassen kann. Das war ja ziemlich geil bei den alten Teilen, wenn man nicht mehr weiterkommt. Einfach nur... Ich hocke jetzt mal hin warte. Hallo. Wir müssen nicht da rein, okay? Wo ist der? Da oh. oben. Wo halten die viel aus? Oder ich treffe den einfach nicht. Ja, jetzt. Sauber. Ich wollte ja nur kurz nachladen, Mann. Hallo. Geh da nicht rein. Jetzt. Ich geh jetzt mal hier ins Büro rein, da habe ich ein bisschen Ruhe. Und los. Normalerweise wird man Lars nachladen, bevor man stürmt, ich weiß. Ja, ja. Mason hier Hatzen. Wir wissen, dass Sie auf der Insel der Wiedergeburt sind. Melden Sie sich, Mason. Ah, jetzt reden wir mit ihm. Finde mir Steiner. Mason, hier Hudson. Sind Sie da? Bestätigter Treffer. Und los geht's. Okay, mal schauen, was jetzt passiert und. Jeden zwischen sich und Haben die Mason, also mich, den anderen Charakter von mir, unter Beobachtung war da mehr geplant? Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich ein Verräter. Oh mein Gott, das wäre so krass, wenn das einfach so ein Verräter wäre, der eigentlich schon die ganze Zeit zu denen gehört hat. Okay, da ist anscheinend Mason schon durch, so wie es aussieht. Ja, ja, das, da waren wir vorhin. Ich glaube nicht, dass sie meine Leichen und so gespeichert haben. Ah, fuck, ich dachte, ich komme weit genug weg. So, okay, wie ist die Lage von Steiner, sehen wir gleich, hoffentlich. Los! Steiner, wie ist die Lage? war. Okay, halt's Maul hier, Arschloch. Darüber muss ich. Okay. Nach Land, nach Land, nach Land, Los! kugelsicher. Mason, was tun Sie denn da? Wir brauchen ihr Leben. Aufhören, aufhören, Mason. Mein Name ist Viktor Reznov. Und ich werde meine Rache bekommen. Mason, nein! Ich bin okay. Und Steiner? Der ist tot. Was ist mit Reznov, dem Deserteur? Wir müssen ihn finden. Werden wir nicht. Er war niemals hier. Ich muss das auch erst mit meinen eigenen Augen sehen. Was haben Sie mit ihnen, im Vokuta gemacht, Mason? Nach Steiner's Tod ist Mason unsere einzige Verbindung zu den Zahlenübertragungen. Wir müssen ihn zurückbringen. Na los. Hier lang. So Ach du Scheiße. Okay, das ist ziemlich heftig. Ich hätte nicht erwartet, dass es so rauskommt. Ich habe mich viel berechnet, gerechnet, aber nicht mit dem... aufgehalten. Es ist zwecklos. Uns rennt die Zeit davon. Wir können jetzt nicht aufgeben. Er war ein Wakuta. Er kann die Codes übersetzen. Er hat die Übertragungen gehört und wir wissen, dass darin der Ort versteckt ist. Es ist alles irgendwo in seinem Kopf. Er weiß wo. Wir müssen zu den Bunkern. Sind auf Defcon 2. Sie haben alles versucht. Noch nicht. Einen letzten Trumpf habe ich noch. Verschwinden Sie, Viva! Ich hab' versagt. Wollen Sie mit ihm sterben? Ihre Entscheidung. Verdammt! Warum erinnern Sie sich nicht? Rechnow ist tot, Mason! Hören Sie mich! Er ist tot! Viva hatte Recht und schränkt die Zeit davon! Das waren die Russen. Ich kenne sie. Sie sind kein Verräter. Die Zahlen Mason, Was bedeuten sie? Von wo aus werden sie übertragen? Die Zahlen. Was bedeuten sie? Ach, was. Okay, das ist cool. Hui. Ja, das ist speziell. Sind wir im Pentagon unten? Ich glaube, das ist die eine Story-Mission. Also in der Zombie-Mission. Das war ein Punkt. höre ständig scheiß Zahlen! Sie? Schon wieder, die hätte sie in Borkuta töten sollen? Einen Moment, Baisen. Lassen wir ihn ausruhen. Wenn er wieder bei Bewusstsein ist, färten wir die Spannung. Ich erinnere mich! Oh, Borkuta! Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen folgen wo liegt denn das Problem? Er reagiert nur sporadisch auf unsere Befehle. Unvorhersehbar. Er ist erstaunlich widerstandsfähig. Wieso? Er ist einzigartig. Ungewöhnlich. Nur wenige verfügen über solche Willenskraft. Andere anderen Testsubjekte waren folgsamer. Wenn er den in den Zellen versteckten Befehlen nicht folgt, ist er nicht von Nutzen für mich. Lasst ihn verrotten! Bringt ihn in seine Zelle! Oh, Schmerzen! Oh Gott! Diese Schmerzen! Okay, ich finde es sogar cool, dass hier die Missionsziele in den Zahlen stehen. Ich bin interessant. Ich finde es interessant, was da stehen würde. Ob das einfach nur ist mit der die Zahl im Alphabet ist dann der Buchstabe. Wobei es eine 40 oder eine 4.0 dabei, das stimmt nicht. Hm. Naja, äh, ja, ich beende jetzt mal hier. Wir gucken nächste Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dahin, schöne Zeit. Tschürio!